Ja, also wie gesagt, das war dann, äh, wir waren dann schon mal verschifft auf dem Schiff, sollte dann nachher vom Mittelmeer weiterfahren. Ich weiß nicht, da kam wir wieder zurück und äh, sind dann nachher, äh, das weiß ich nicht, wie die Vereinbarungen zwischen den Alliierten waren, den Amerikanern übergeben worden und sind nach Casablanca mit dem Zug durch ganz Marokko gefahren. Bis Casablanca liegt ja ziemlich äh, tief unten in Afrika. Da war ein Riesenlager, wo jetzt nach der Kapitulation äh, alles äh, zum großen Teil wohl da nach Casablanca kam und von dort aus kamen wir rüber nach den Vereinigten Staaten. Wie gesagt, die Auseinandersetzung ging da dann auch schon immer stärker. Äh, die Antifaschisten äh, versuchten so weit wie möglich sich zusammenzufassen, dass sie nicht als Einzelgänger waren. Und die Auseinandersetzung mit den Nazis, die ging ja dann so. Die versuchten, ihre frühere Befehlsgewalt als Unteroffiziere sofort aufrechtzuerhalten. So versuchten die das auch, als wir nach Amerika rüberkamen. Sie besetzten in den Lagern die Schreibstube, die küche auch alles ja nicht sie waren ja äh, Charg chargierte nicht nicht unter auf sie auf Feldwebel und wir waren alle ja bloß äh, wie man so sagt einfache soldaten und äh, wir versuchten dass die rauskommen aus dem lager haben wir dann ali will versucht und wir dann Einfluss nehmen auf die jungen Soldaten, die ja auch dazu gehörten. Das ist dann umgekehrt geworden. Wir haben dann nachher in der wir waren nachher so 30 oder 40 Mann auf der Baracke. Und nachts hat einer aufgepasst, damit wir nicht im Schlaf überrascht werden. Also von der amerikanischen Armee wurden wir nicht besser behandelt. Äh, Was mir erst viel später so auch in Erinnerung kam. Ähm, Offiziere konnten wahrscheinlich auch gar nicht solche Dinge äh, aus ihrem ganzen Bewusstsein verstehen dass Soldaten, die bei der Hitlerarmee gekämpft hatten, sich gegen die Hitlerarmee wandten. Dieses Problem der Auseinandersetzung, Faschismus, Antifaschismus, das war für die Offiziere ein Ding, was sie nicht verstanden haben. Das hat man in der ersten Zeit, äh, später zum Schluss haben sie nachher, äh, eine andere Auffassung gehabt, nachdem ihnen bekannt wurden die Konzentrationslager, was dort mit den Menschen gemacht wurde, wie die umgebracht wurden, beseitigt. Äh, Auschwitz ist ja denn erst von der äh, sowjetischen Armee, von der Roten Armee, befreit worden. Da sind, ist ja dann solch Austausch gekommen und äh, da hat sich äh, zumindest bei manchen äh, ist mehr zum Bewusstsein gekommen, dass welche gegen äh, ihr ihr Land, wie man denn sagte, oder dagegen kämpfte. Ja. Da bin ich dann später weggekommen zurück nach Fort Devens. Ich hab dann da in Fort Devins das Kriegsende mitgemacht. Dort hatten wir dann auch die Zeitschrift German American, die herausgegeben wurde von immigrierten Gewerkschaftlern und politischen Immigranten. German-American, also die waren Deutsch und Englisch. Die kamen in unser Lager. Vorher in äh, McKean, da ist sie nicht ins Lager gekommen. Also jetzt äh, gegen Ende des Krieges änderte sich ja viel. Man konnte die kaufen, die Zeitung hatten auch Kontakte zu den Herausgebern, die waren dann illegal, nicht weil dann noch Kommandos äh, in, im Motorpool arbeiteten, wo dann noch fortschrittliche Amerikaner und so halfen bei der Information, also äh, das ist noch ein besonderes Kapitel, was man da behandeln könnte. Jedenfalls äh, entwickelte sich dort ein politisches und kulturelles Leben. Aber jetzt vielleicht noch eins, äh, die Amerikaner haben ja Aufnahmen gemacht von Buchenwald über die Leichenberge, die sie dort vorgefunden haben und die Verhältnisse. Die Filme wurden gezeigt in USA und da mussten sich alle Kriegsgefangenen die Filme ansehen. Das war auch da vielleicht. Ja, nun zur Entlassung. Wir sind dann nachher ja nach Belgien transportiert worden. In Belgien fanden wir dieselben Verhältnisse vor wie damals äh, in Aliceville, als wir da in das erste Gefangenenlager. Kurz bevor ich entlassen wurde, da kommen ja immer die Unterlagen, wenn so welche, verlegt werden in andere Lare. Und da ist ein Kamerad Fritz Fiedkau deklariert war in den Unterlagen als SS-Mann. Man hatte also in den Lager, wo er vorher war, die Unterlagen getauscht in der Beurteilung. Nicht aus dem Antifaschisten hat man SS-Mann gemacht und den SS-Mann, der ist als Antifaschist schon nach Hause gekommen. Das habe ich nachher später weitergegeben und äh, kam dann rüber nach Munsterlager, da waren auch wieder dieselben Verhältnisse, Unteroffiziere, Feldwebel und sowas. die hatten die Herrschaft in dem Lager, äh, lasst euch nicht nach dem Osten entlasten und auch so viele Dinge, was da war. Jedenfalls kam ich, das war dann Oktober 46, mit dem Transport nach Westberlin. Ich wohnte ja früher in Westberlin. Und so bin ich dann 1946 aus der Kriegsgefangenschaft nach Hause gekommen. Meine Eltern wohnten woanders, sie waren ja ausgebomben worden. Und nun begann äh, das neue Leben nach diesen mh, äh, Ereignissen, die man so im Lauf der Jahre mitgemacht hat.